Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay. Heute gibt es Quest-Gameplay. Ich habe ein Oculus App Lab-Game mitgebracht, und zwar das Game Shuttle Maze. Und ja, Shuttle Maze hat in mir so ein bisschen Nostalgie hervorgerufen, was Storytelling angeht, was Soundeffekte und Grafik angeht. Äh, hat es halt so ein bisschen, ja, Super Nintendo-Style, finde ich auf jeden Fall. Und ähm, nichtsdestotrotz hat es Spaß gemacht, muss man ganz klar sagen. Die Steuerung hat mir nicht so ganz gut gefallen, muss ich sagen. Wir haben einmal die Möglichkeit, die Nase vom Raumschiff zu lenken, indem wir unseren ja, Controller hoch runter bewegen. In dem Augenblick bewegt sich die Nase auch Gas geben. Machen wir mit dem Thumbstick vorne, hinten, links, rechts. Und ja, da muss man durch diese Röhren fliegen. Und wenn man dann auch eine Drehung macht, dann ändert sich natürlich das, was man dann machen muss, spiegelt sich, wenn man jetzt dann nach vorne drückt kann es sein, dass der dann auf einmal äh, in die andere Seite schießt, das Raumschiff, und ja, so bin ich auch ab und zu mal kaputt gegangen. Ist gewöhnungsbedürftig, es klappt nach einer Zeit aber ganz gut, einigermaßen, muss ich sagen, aber ja, ich weiß nicht, ob man es hätte ein bisschen besser machen können, weiß ich nicht. Aber das Spiel hat mir bis dahin Spaß gemacht. Wir haben einen Kampagnenmodus, ich glaube, sechs Level sind das, ich habe jetzt, glaube ich, drei gemacht, und dann haben wir auch noch einen Race-Modus. Wenn wir ein Level abgeschlossen haben, wird der Race-Modus freigeschaltet. Das heißt, das Level muss man dann auf Zeit so schnell wie möglich dann schaffen. Das Raumschiff ist dann auch ein bisschen schneller geschaltet. Und äh, ja, das mal zum Game. Wir haben oder ihr habt die Möglichkeit, einen Key davon zu gewinnen. Und äh, ja, müsst einfach mal unter die Kommentare von mir aus auch mal schreiben, was ihr von dem Game haltet. Und dann natürlich auch, ja, ich möchte Shuttle Maze gewinnen, gewinnen, irgendwie sowas, dass ich sehe, ihr möchtet das gewinnen und nicht nur schreiben, das war beim letzten Mal auch so, da waren sehr missverständliche äh, Texte dabei und äh, ja, dann sehe ich nicht, ob ihr wirklich beim Gewinnspiel mitmachen wollt, also schreibt einfach, ja, ich möchte Shuttle Maze gewinnen oder ja, ich möchte am Gewinnspiel teilnehmen, dann ist es für mich ein bisschen einfacher. Ansonsten äh, muss ich davon ausgehen, dass die Leute das Video nicht gesehen haben und äh, deshalb dann auch nicht am Gewinnspiel teilnehmen. So, ich zeige euch mal ganz kurz die Oculus App Lab Seite und das Game kostet 14,99 normalerweise und ja, hat 31 Bewertungen und die sind so wie ich sehe alle sehr sehr gut, also kann man mal hier gehen, hingehen, also ich glaube da war jetzt bisher kein schlechtes dabei, alles 5 äh, Sterne und ja, ich finde, das Game hat einfach was und äh, ich ja. rede jetzt auch nicht lang darum herum. Wie gesagt, wenn ihr gewinnen wollt, einmal unter die Kommentare das richtige Schreiben und äh, schon seid ihr dabei. Ich denke, dass die Auslosung eventuell Donnerstag stattfindet. Äh, muss ich dann mal gucken, aber ich denke, Donnerstag ist der Einsendeschluss um 15 Uhr und danach gibt es dann auch äh, ja, die Live-Auslosung, würde ich sagen. Okay, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Gameplay. So Leute, willkommen bei Shuttle Maze und ja, hier sind wir im Hauptmenü, man sieht eine kleine ja, Weltraumbasis oder Weltraumstation, sage ich mal. Wir können jetzt hier aussuchen, nachdem wir die Höhe kalibriert haben, das habe ich gerade schon gemacht, kann man hier links oder rechts Hände aussuchen. Man braucht nur einen Controller, also den einen kann ich eigentlich weglehnen, ich halte ihn aber weiterhin fest. Ich bin Rechtshänder, deshalb mache ich das Ganze mit Rechts. So, und dann beginnt auch schon das Ganze. Hier haben wir eine kleine Übersicht, was wir, ähm, ja, welche Knöpfe wir wo haben und was wir damit machen können. Und ja, recenter haben wir auf dem Oculus-Button. Das Blöde ist natürlich im Spiel, wenn man Oculus-Button drückt, öffnet sich das Menü. Ist ein bisschen blöd, ähm, müsste man nochmal nachschauen. Hier steht, for best experience, set your Oculus-Menü-Button to your strong hand side. Aha, okay, also man sollte es am besten dann umwechseln. Kann man natürlich machen. Wir lassen es einfach mal so. So, es ist eine App Lab Version und kostet 14,99 Schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben einmal eine Kampagne, die werde ich natürlich mit euch jetzt starten. Dann haben wir Race, was auch immer Race ist. Und äh, gehen wir mal ganz kurz die Settings durch. Wir haben hier Musik, Volume, können wir uns bisschen äh, leiser oder lauter machen. Controller können wir hier nochmal einstellen. Ja, die Höhe kalibrieren. Autoscaling, das heißt, äh, wenn ich mich im Raum bewege, äh, werdet ihr gleich sehen, wenn wir das Labyrinth vor uns haben, dann äh, verändert sich das auch immer wieder. Das passiert dann automatisch. Hier können wir unseren Speicherstand löschen. Und äh, ja, ich würde sagen, fangen wir mal an mit der Kampagne. Difficult is easy, kann man auch jetzt noch nicht umstellen, ich glaube man muss das nach und nach spielen, dass der Schwierigkeitsgrad eventuell höher wird, müssen wir uns gleich mal anschauen und äh, ja, fangen wir mal an, viel Spaß dabei! Ein Stargate! Schon coole Mucke! <lacht> Alle Chefons sind aktiv. Now what? Use that portal to enter the space station. Copy, I'm going in. I'm going in. Whoa, what is this place? That's classified. Just find Dr. Harris and bring him back to space authority. And that's it, right? I get my license back? Yes, that's correct. That is the deal. He should be somewhere in the cargo bay. All right. On my way haben es cool gemacht hat auch was so von, von früher da hat man ja auch immer nur so kleine comics eingeblendet bekommen ich weiß, super Nintendo Zeiten oder so da war es ja auch so. Okay wir können hier mit dem Thumbstick unser Raumschiff quasi nach vorne, rechts links und äh, oben und unten machen wir wirklich mit unserer Hand. Ne, wenn ich jetzt hier oben und drücke nach vorne, dann geht er nach unten oben. Also, man muss immer auch den Controller in der, in der Luft bewegen und den Thumbstick machen wir halt, um den auf dieser einen Achse zu bewegen. Okay. Und das meine ich, es passt sich immer so an, dass wir das äh, ja, besser sehen können, das Ganze. Müssen wir erstmal durch dieses Labyrinth hier durch. Es gibt Hindernisse, die dürfen wir nicht berühren. Und äh, ja, solche Hindernisse wie hier dürfen wir natürlich berühren, wie man gerade gesehen hat. So. Und man muss halt immer schauen, dass man durch dieses Labyrinth dann halt durchkommt. Und wir ja, wir sind jetzt immer noch im Tutorial, ne? Like Kann man Garno noch nicht Bay. so wirklich you viel erwarten. Vom Schwierigkeitsgrad her. Oh, da hinten kommt irgendwas. Oder ist es unser Stargate? So da sehe ich einen Container, der grün leuchtet. Da gehen wir jetzt mal hin. Dr. Harris? <lacht> Is that you? Who's there? I'm Glow. Space Authority sent me to bring you back. Space Authority? By goodness. Let's go. Take us out the way you came in. Dann okay, mal schauen, was jetzt passiert. Lass gucken, dass wir mal rauskommen. Wow, wow, wow. <lacht> oh. Exit Oh Es hat uns gesehen. Okay. Es ist die Frage, was uns gesehen hat. Aber, okay. Gehen wir mal weiter. So. Diese roten dürfen wir nicht berühren, dann äh, explodieren wir. Ah, okay. Damit haben wir jetzt die Wand zerstört. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir hier durchkommen. Und ich nehme jetzt einfach mal die blauen äh, Kreise immer alle mit. Ich denke mal, das äh, gibt uns irgendwelche Punkte. Press A to open and close menu. Okay brauchen wir aber erstmal nicht. So, jetzt wird's interessant. Oh. <lacht> Ist gar nicht so einfach mit den Samsung zu lenken und dann auch noch mit der äh, Ohren- und Runter-Achse das zu machen. Okay, die dürfen wir wahrscheinlich auch nicht berühren. Really? Okay, das ist jetzt noch nicht so schwer. wieder was ist, um das aufzulösen, Müssen wir da wieder zurück, so, die Punkte nehmen wir damit, nein, nein, nein. <lacht> Halt auch wirklich mal eine andere Art Spiel wieder. Komm in, Glow. Du hast Dr. Harris? Ja, er ist mit mir. Du bist willkommen. Aber ich habe in ein anderes Problem Ich <lacht> bin die, die böse KI wahrscheinlich. Willkommen zurück zu dem Spiel, Dr. Harris! Shall we resume the test? Don't answer! Don't answer! Uh, just turn off the comm! Hold on, what do you mean? Uh, nothing at all. Just keep moving. Okay, jetzt müssen wir mal schauen. Da ist die Wand blockiert, jetzt müssen wir uns den... ...den wiederholen. So, wo geht der hin? Geht nur bis da, okay. Dann müssen wir uns vorsichtig nähern. Okay. <lacht> Als Steuerung ist äh, ja, gewöhnungsbedürftig, sage ich mal. den holen wir uns. Ah. Ach nein, was habe ich denn jetzt gemacht? Das war jetzt echt wieder ein Controller-Problem. Was ich eigentlich runter wollte, bin dann aber äh, ja, nach, nach oben gegangen. Oh, jetzt noch mal gucken. Oh. And again and again. Okay. Das ist manchmal echt schwierig, finde ich. Da. Wir mal. mal ganz kurz gucken, kommt das Recenter? Okay, jetzt haben wir recentert. Ich war zu, zu nah an meiner Wand. So. Nein. Also das finde ich echt schwierig. Wenn man so um die um die Kurve lenkt und dann ist hoch runter äh, gedreht, sage ich mal. So, aber ich muss jetzt echt mal nochmal rekalibraten. Re <lacht> Das ging gut. So, hold controller straight. Turn controller to side. Okay. <laughs> Pro-Tipp. Okay, So geht's schon ein bisschen einfacher. Da sieht man, dass das immer noch das Tutorial ist. Was ist das für eine Röhre hier? Ah nee, die ist zu, okay. Oh no. This is ridiculous. Wo? Do you see that broken builder? Ja. Pick it up. I can reprogram it to work as a weapon for your ship. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir denn überhaupt auch gar nicht so einfach. Kann okay. man die Wand mit zerstören? Na komm. Nützt uns aber jetzt auch erstmal nichts. Wir müssen nochmal in die Röhre rein. So. Was kann er jetzt damit machen Finally, blast. See, uh -huh. ah die wände, wände kann ich jetzt focused? die wände kann ich jetzt zerstören das ist schon mal gut get into the mainframe terminal and to shut it down, with a virus. Dr. Harris, you're going to have to chill out a little, okay? Shut what down, genau, like virus. Chill the mainframe program that I used to build this station, it's an old video game. It's out of control and it's been using me as a game tester for the last two years. Look, I hate games. I just want to get my license back from Space Authority. Ja, Game Tester, sind nicht alle Game Tester. That was the game. Ich benutze dich, um mich zu finden! Oh, die Geschichte meiner Lebenszeit. Okay, wie komme ich zum Mainframe? Was ist das? Kommen wir damit los? Tararat? Da, da, da. Race Mode. Jetzt haben wir. Ah, okay. Jedes Level hat so seine eigene Schwierigkeitsstufe. Eben waren wir auf Easy, jetzt sind wir auf Moderat. Ja. Lassen wir uns mal überraschen, wie die Kampagne weitergeht. Ich muss auf den Administrator Details es ist Copy. Aber aus geht ist schon cool gemacht. <lacht> Wollen wir die denn auch zerstören? Ja! Ah. Jetzt wird interessant. Ah, die roten nicht. Okay. So, machen wir auch mal kaputt hier. Aber wir gehen uns auch die noch holen. Die bösen Buben. Oh, das wird schwer. Das wird schwer. <lacht> Wird aber jetzt hart. Oh, oh, oh, oh. Oh. oh, das ist aber jetzt. Das ist aber jetzt übel. Warum, warum ist der so? Oh, das ist aber echt hart. Für mich auf jeden Fall. Nein! Oh Gott! <lacht> so, kaputt ist er. Wir haben wir jetzt gar nicht klar, ob wir den auch von außen kaputt machen können mit diesem Impuls. Na komm, runter mit dir. Ah, das konnte ich nicht sehen. Ich dachte, ich wäre schon vorbei gewesen. Ah, hätte ich vorbei gekonnt. Mein Next up, the Space Station Mainframe! Und go! <lacht> okay, die kann man nicht verpassen. Okay. Wie könnten wir denn da rankommen? Ich will jetzt nur mal versuchen, daran zu kommen, also wir müssen so sogar daran kommen. Aber wenn wir keine kaputt machen können, nützt uns dann alles nichts, ne? Okay, das ist mir zu so hoch. Vielleicht müssen wir erst mal Komm, Wir versuchen einmal da durchzukommen. So. Wenn, wenn wir hier drin sind, wir können nur da lang. Das läuft gut. Das läuft auch super. Ah, okay. <lacht> Den Weg habe ich nicht gesehen. Ist aber echt, teilweise echt sehr schwer das zu sehen. mal den, den Kollegen Das ist doch schon mal was. macht das auch nicht einfacher. <lacht> okay, kann man das denn noch umwechseln dann? Warte mal. Ah, okay. Auf D kann ich kann ich immer wechseln, welche Art von Waffe ich gerade nutzen möchte. Back, back. Any chance you have a mobile phone charger on board? Sure, blue or red? Huh? Oh, no. Um. This is Chargers in 2016. Just don't answer that. Which way is it? Auch so die Soundeffekte sind so ein bisschen nostalgiemäßig, finde ich. Auf jeden Fall. Weiß nicht, wie jeder seht. Mal, mal ganz kurz hier rein, müssen wir natürlich auch nicht zu Ende spielen. Difficulty Hard <lacht> hört sich schon nicht so gut an. My be close. Keep an eye okay. Wir haben so ein bisschen Story eingebunden, ist auch nicht ganz äh, schlecht. <lacht> Ich hab's hier. widehat door Habe ich ihn erledigt? Ah, okay, jetzt gilt es. gilt jetzt wenigstens. Ah, wie ihr seht, es kommt ein bisschen mehr Action auch rein. Okay, Welche Röhre wird die richtige sein? wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. So, letzte? Come in, Glow, please. Not talking to you, you hairy space monkey! <laughs> oh, but you're a phenomenal tester, Glow. Truly, a work of art. Tell me, how do you like the game? I hate it. Can I just leave, please? Shh, Glow. Ich habe mich Game Ich habe nicht Ich war in den top 10 game of 1986. Nein, no, you know got place in the Space Shuttle Race in Ah, die Steuerung das, äh, werde ich wahrscheinlich niemals äh, komplett beherrschen. So. Aus der Maus. Weiß ich doch. Auf okay, der war Oh! So, jetzt müssen wir gleich noch die Schwarzen hier killen und dann haben wir ein Fenster, wo wir durch können. Ah, ich hab doch gerade gedrückt. Watch out! Geht so schnell. Okay, Timing ist echt äh, nicht einfach. Können wir den vorher? Kann man den vorher killen von hier? Nee. Das gibt's doch gar nicht! Komm, ich versuch, versuch's mal so. Jetzt hab ich's geschafft. Dahin. Da Erinnert mich so ein bisschen an dieses Game Squinger, mear? Ja. Oder so aus, als ob man im Darm ist. Nur dass man hier halt ein bisschen mehr Action hat. Hat er sein wow, that's Minute Meanwhile, Pipe Mainframe. Ah, oh, boah. Wow. <lacht> Mann, verdammt. Wo bin ich? Wo bin ich? Da. Ja, aber probiert es mal selber aus. Ist nicht so einfach von der Steuerung her. Muss man manchmal so ums Eck denken. So, haben wir das Level auch Yes. Boys and girls, are you ready for? Are you the ready? Next Level. Uh, Computerspiel ist is es. Yes, uh, Computerspiel is geht uh, steil. Oh, <laughs> oh no. Where are you? Kidding? Hello, what's this about? Biscuit is my cat. Oh. Sie ist, uh, very old. Just don't worry about it. Play oh. it alone and let's get to the main front. Oh, Dr. Harris, the air in section D is running Ja, ja, ja. yeah. Which way is section D? <laughs> Nein, <No>, Don't do it. nicht the game. It'll never end. We're going to get biscuit. So, ich würde sagen, das reicht auch für die Vor Vorführung hier. Ich habe sehr lange gebraucht, ne? <lacht> Wie man sieht. Aber ja. Erstmal interessiert mich natürlich auch, was ihr davon haltet. Gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Game haltet. Es ist jetzt kein riesen Game. Aber ist halt auch mal was anderes. Wir haben, wir haben ein bisschen Action, wir haben ein bisschen Puzzle, Wie muss man lang gehen. Es wird natürlich auch immer schwieriger. Und äh, ja, also mit der Steuerung bin ich noch ein bisschen aufs Kriegs, Kriegsfuß, muss ich sagen. Aber äh, ansonsten macht es echt Spaß und äh, ja, hat so ein bisschen Nostalgiefaktor drin, würde ich sagen. Wir haben verschiedene Level hier, wie man sieht. Ja, eins, zwei, drei fehlen noch. Und dann wären wir wahrscheinlich auch durch. Das ist die Kampagne. Und dann hat man noch den Race-Modus. Vermute ich mal, dass dann hier Ende ist. Ja, ich muss sagen, witziges Game. Und äh, ja, es ist, ist erstmal zurecht im App-Lab auf jeden Fall. Ob es dann noch weiterkommt, muss man mal sehen. Vielleicht kommt da auch hier noch was dazu. Und ja, wie eben schon gesagt, in, im Vorfeld, ihr könnt das Spiel auch gewinnen. Dazu einfach mal die die, ähm, ja die Intro-Rede anhören und dann äh, könnt ihr auch dann dabei mitmachen. Und ich sage jetzt mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Also jetzt mal auf Abo-Button drücken, Like nicht vergessen und äh, ja gerne mal unter die Kommentare schreiben, was ihr von dem Game haltet. Und ich sage mal bis dann. Ciao.